Ah, oh, das hat einfach so Spaß gemacht. Eine Welle nach der anderen bin ich gefahren. Woche, schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Yeah. Wir sind noch immer im Vorrepeur. Im da wo Nord es Forpeur. die heiße Dusche gibt. Da wo es die heiße Dusche. Wir haben es ausgiebig genochen, jeden Tag frisch oh, geduscht. Ab Aber morgen wird es dann nicht mehr so sein, weil da fahren wir wieder ja, was weiter stimmt. hoch. Ja. Vor allem gestern Abend war die Dusche ein Traum. Ich dachte ich gehe noch schöne Abendzesschen wingen. War richtig schön Welle. Und ich dachte, oh, schön Sonne und plötzlich kommt eine schwarze Wand an. Es hat geschüttet. Ja, und dann hatte ich echt kalt irgendwie mit dem Wetter. Und dann hat es echt gut getan. So heiß duschen danach. Ja, das war dann extra schön, ne? Ja. Bei dem wechselhaften Wetter hier im Norden. Wir bleiben noch so lange hier, bis dieses große Paket abgeholt ist. Wir haben da ein Surfboard ähm, verkauft. Und... Ähm, das wird jetzt verschickt. Von Dänemark nach Österreich ging äh, eigentlich total easy, das zu buchen. Hat mich auch gewundert. Jetzt ist hier so ein Eisdiele. Und die Adresse haben wir benutzt, dürfen wir beziehungsweise auch benutzen, als Abholadresse. Und ja, dann warten wir mal, bis der Abholfahrer kommt, dass das Paket dann auch bei uns nicht mehr im Weg liegt. Ja. Das wäre gut. Das war gut, ne? Ja, voll. Schön. Hast Kaffee? du dich? Kaffee, weiß, Kaffee, ja. Nee, Kaffee ist gut. Kaffee ist gut, ne? I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added color Achtung, ne? oh ja, heiß. Hey, es hat geklappt. Hammer. Abgabenbeweis. Sehr gut. Ich ah, bin froh. Mich. Dann ist du unterwegs. Ja, und wir haben wieder Platz im Bus. Ja, das, schon, das ist Bus vor kriegen. allem echt, äh, weil es hat die ganze Zeit im Bus rumgelegen ja. ne, mit dem Karton. Ja. ja. Super. Gut. Okay. Jetzt muss nur noch gut ankommen. Nee, jetzt muss nur noch ankommen. Ja. ja. Super. Okay. okay. Wir sind in Halstholm und heute ist, warum tanzt du? Burger time! Burger time! Burger time! Mit Kartoffelsalat! Schon wieder! Schon wieder Kartoffelsalat! Hat so gut geschmeckt gehabt letztes Mal? Ja. Dann haben wir das jetzt direkt wieder gemacht, aber diesmal mit Burgern und nicht mit Maultaschen. Mhm. Und ein grünes Salat, ne? also ja. ein bisschen Grün ist dabei. Mhm. Und da sind die Burger, die kommen hier auf die Brötchen. Das sind noch Sauerkurken, das ist mega auf dem Burger. Vor allem nach so einem Tag wie heute. Ja. Wir erledigt vom Wasser, ich habe Blasen an den Händen. Oh, Blasen an den Händen. Geht man ah ja, man sieht es ein bisschen, ja. Da und da und da. Ja, und da. ja also harte Arbeit, aber schön war es auch, oder? Ja. und Kampf. Ein Kampf. Für es sind große Welle, warte, ich zeige kurz. Draußen, das ist jetzt äh, wie es ja. aussieht. Also große, große Welle, auch wenn es von hier, oft sieht dann viel kleiner aus. Aber man erkennt es vielleicht am Windsurfer oder dann die Wellereiter, die da vorne liegen, es waren schon große Welle, aber sehr, sehr schön. Morgen mehr davon, aber erst geht es echt am Essen. Oh. Oh, daneben, da nochmal, oh, dann Gürken, Gürchen, Gürchen. abtropfen, eins, Zwei. Drei, sowas oder noch einen. ein Nein, mehr. Mehr? Oh, du spritzt überall den Gurkenzauber rum. Oh, sorry, es tut mir leid. Weiß es ich, es jetzt ein ich hätte gesagt, ja. Okay. Bei der McDonald's kriegt man nur ein kleiner drauf. Ja, McDonald's, die untertreiben auch immer. <lacht> Und ist auch nicht so lecker. Oh, ich finde, das sieht mega aus. Mhm. Also wir guten. Essen erst den Burger komplett. Und, dann so Und dann setzen wir wenn sein. ich einen Burger mal in der Hand habe, will ich ihn nicht mehr aus der Hand legen, sonst fällt alles auseinander. Ja, also machen wir es. Der Plan steht, also guten, guten. Guten. Guten. just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay, or take me away. I want you for myself every single day. You sleep in my i don't know what i'd do without you you make me smile what is it that you do aus Halmsholm nochmal und ich dachte ich zeige euch mal kurz unser Stellplatz heute Nacht der ist irgendwie super süß auf so einen kleinen Parker mitten im grünen, oben auf dem Berg und wie ihr vielleicht seht stehen wir hier an so einem Bunker Das sind ein Bunkerresten oder was da noch von übrig ist die Natur, die nimmt es sich wieder zurück was da im Zweiten Weltkrieg gebaut wurde ist schon irgendwie verrückt und äh, das sind riesige Betonklotzen das ist irgendwie auch echt typisch hier von äh, der Gegend, man sieht es sie natürlich an der Küste, stehen diese Bunker und es gibt auch ein großes Bunkermuseum, lohnt sich das zu besuchen und äh, ja, das, das eignet so hier ein bisschen diese, diese Küste Und wir fahren heute nochmal am Wasser bei wir sind verwöhnt mit richtig viel Wind, Sonne und Welle. Und äh, fast so viel und die Tage sind auch so lang, dass wir irgendwie echt aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel aufs Wasser kommen und auch noch ein bisschen Ruhe haben oder Ruhe bekommen. Ja, auf jeden Fall, heute gehen wir noch hier aufs Wasser und dann geht es auch wieder weiter auf Tour. Und äh, ja, wir nehmen euch natürlich mit. Also, schönen Tag. Ich zeige euch mal kurz, wie Hans Holm von oben aussieht. Ganz typisch, die Windmolen und die Fischfabrik. Anscheinend hat sie immer übelst nach Fisch gestunken, weil sie die Fische an der Mole da rausgelassen haben immer. Oder der Müll, der Fischmüll. Ist aber nicht mehr so. Also das hat sich einiges gebesser, gebessert hier und ich muss sagen, es riecht auch eher einfach nach frischem Meereswind. Also, schön ist hier, da mal sieht man es, die steht auch direkt unter den Windmolen geparkt. Und äh, ja, der Spot ist riesig. Man kann hier überall fahren und überall entlang der Küste gibt es da Spots zum Fahren. Genug Welle für jeder. Ja, mega cool. Also, wir machen uns auch mal auf den Weg nach unten und dann äh, geht's auf dem Wasser. A new place, a new home, for a while, let me feel alive Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride I know man passing by, life is good, best I've ever felt Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself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 Es ist 10 Uhr abends und es ist immer noch so hell. Es sind immer noch Leute auf dem Wasser und man kann bestimmt noch eine Stunde auf dem Wasser sein. Äh, ja, traumhaft. Wir hatten hier heute wieder einen richtig geilen Tag, Den ganzen Tag auf dem Wasser. Ah, und es hat einfach so Spaß gemacht. Eine Welle nach der anderen bin ich gefahren und da vergisst man so komplett die Zeit und dann kommt man zurück und dann ist es einfach schon halb sieben abends oder so. Und man erwartet es gar nicht, weil es einfach noch so hell draußen ist. Ähm, ja. Megaschön, wir haben hier noch Abend gegessen, weil man hier so schön aufs Wasser gucken kann und den Surfer noch zuschauen und jetzt äh, fahren wir dann an unser Plätzchen zurück, wo wir immer übernachten und dann gibt es noch einen Tee, noch was arbeiten und dann geht ins Bett, wir sind halt erledigt. Also, wir sehen uns morgen, gute Nacht. Hallo, ihr, willkommen zurück im Jungle. Ja, ich wollte gerade sagen, könnt ihr es erkennen, wir haben wieder einen leichten Grünstich, das heißt, es regnet, wir haben die Plane wieder drauf, wir haben ja. das Dach noch nicht geklebt, weil es waren zu gute Bedingungen. Es war ständig Wind und Wellen. Wir waren nur auf dem Wasser gefühlt. Es ja. war traumhaft einfach. Also Mega, richtig, richtig schön. Ja. Uns würde aber auch erzählt, wir haben richtig Glück gehabt, dass einfach die Bedingungen einfach erstmal so stimmen. Und dann war es auch noch relativ ruhig auf dem Wasser. Wir hatten teilweise Ey. die Welle vor uns. total. Wir waren zu viert auf dem Wasser, eine ja. Welle nach der anderen, alle wuhu. Ja, also. Ja. Mega. Und es sieht weiterhin gut aus heute. Ein Ruhetag, ab morgen geht es wieder los, auch Wind, Welle, das hört gar nicht auf. Nee, herrlich, also das ist, äh, das treibt uns schon an. Ja, und wir jetzt stehen hier. übrigens wieder in äh, nœure faure weil wir duschen möchten. Ja, also eigentlich nur für die warme Dusche, also vielleicht hätten hätte wir auch hier aufs Wasser gehen, aber es ist einfach zu schlecht heute. Also wir sind ja. nur für die warme Dusche hier. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann starten wir sauber in die neue Woche, würde ich sagen frisch geduscht ja oder genau auch wir wieder Woche. <lacht> wenn ihr uns nicht riechen könnt also im wahren Sinne des Wortes hoffentlich nicht im, im sprichwörtlichen Sinne sehen genau. wir uns dann frisch geduscht nächste, nächste Woche. Woche also macht's gut bis dahin dach dach